Hi, mein Name ist Tarek. Ich bin Netzkolumnist, ähm, Video-Content-Creator. Das heißt, ich mache Videos im Internet. Immer gegen Sexismus, Rassismus, Homofeindlichkeit, Interfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und Transfeindlichkeit. Das heißt, ich bin auch Feminist. Ja, oha. Ich bin on top auch noch schwarz und schwul, bringe also eine ganze Menge mit. Und auf dem Panel, wo ich mit dabei sein werde, das heißt Boys Don't Cry. Männer weinen nicht, totaler Bullshit, Männer weinen auch. Männer haben auch Gefühle, surprise, surprise. Und Männer können auch Feministen sein. Und äh, darum soll es doch bitte schön auch gehen, denn ähm, Feminismus geht uns alle was an. Das heißt, liebe Männer, holt euch ein Feminismus-Shirt, tackert euch Feminismus aufs Fähnchen und kämpft gegen die Ungleichheit aller Geschlechter.